Moin kann schön, äh, schöne heute etwas mottisch für euch und zwar gehen wir an den Bereich Musikerrhythmus. Ihr braucht dafür nur einen Plastikplasch, Es muss auch nicht pink sein, es kann auch blau sein oder grün oder gelb, ganz egal. Hat gibt es nicht Holt Kinder aus Glas, dann fragt man mal, den Papa für einen aus Plastik zu kriegen, weil wir dem machen, wir zusammen Musik. Aber wie das geht, da erklärt ich euch. Viel Spaß! Also, den ersten Schritt aus. Der Basche, der steht. Fironais. Nice. Du klappen wir für dich zweimal an den Tang. Klapp, Das ist der erste Schritt. Klapp, klapp. Und dann renke ich. Ja klapp, klapp. Den zweiten Schritt. Wir trommeln dreimal mal auf den Bascher drop. Mit denen fangen Trommeln. Na rein. Können. Trommeln. Und dann trommeln. trommeln. Den dritten Schritt ist ganz einfach. Wir kloppen E-Mol und dann. Der vierte Schritt, mir helfen der Bescher mit der Rätselhand und Blut, und mir stellen den Hof, Rup, Hof. Rup, die vier Schritte zusammen machen, dann geht das der Klop, Klapp, klapp, trummeln, klopp, klopp. Kommeln, klopp. Rupp, rupp. Na, reinke ja. Die Feier summen. zoomen. Klapp, klapp, trommeln, Klop rupp, rupp. Klapp, klapp, trommeln, Klop rupp, rupp. Und es geht weiter. Den zweiten Deal. Einfach kloppen. e kloppen. klappen. e Klappen. Den zweiten Schritt vom zweiten Teil: aus Wischen. Wir hören die Rätshand und wir wischen der Bascher von längs nur rechts. Also nein. Wir hören die Hand und wir wischen der Bascher. An der Hand. Den dritten Schritt vom zweiten Teil. Wir haben die Besche an der Hand und wir klappen so. machen einfach die Bascher mit der Hand so. Also wir haben die Besche an der Hand und wir klappen so. Wir haben die Besche an der Hand und wir klappen den Zau. Der vierte Schritt vom zweiten Teil. Mir haben den Zau geklappt. Wir stellen de Becher Oben dahin das Öffentliche Also, wir hatten de Becher zu. Wir stellen hier hin, das Dürfenum, Uevenass. Wir hatten ihn so, wir stellen ihn einfach du hin. Der fünfte Schritt vom zweiten Teil, Du Bescher steht da, Uevenassen ab, und wir holen ihn mit der linken Hand an die als Also der Bescher steht da, wir ab und wir holen ihn mit der linken Hand, also mit der anderen, und öffnen ihn ab. Wichtig ist du, bei diesem Schritt, den Becher erst noch einmal an der linken Hand. Wir halten ihn an und wir klappen mit der rechten Hand unter den Becher ob den durch also nach rechts du besser aus anderer linker hand mir klappe mit der rechten hand erneut den besser <lacht> ob den durch also mir sind noch immer mit der hand erneut den besser Und wir drehen den besser Mies um Erstellen wir jetzt von unserer Hand also, das Oven so, das Urwind so aus. Also, wir halten die Hand innen, die Bäsche an der linken Hand, und wir drehen ihn um so, dass das Urwind so aus. Die ganzen zweiten D zu summen, ganz los. Klopp, wisch, zau, ruf, längs, tisch, schuss. Also nach ein klop Klopp, wisch, zau, ruf, längs, tisch, schuss. Wir setzen nur den ersten und den zweiten Teil zusammen. Ganz los. Klapp, klapp, trommeln, klapp, hop, hoch. Klapp, rösch, zu, hof. längs, schuss. Wir machen nur zwei Mal hinter den Nähen. Die erste Köhe ja so nicht noch matt und die zweite Köhe ja so nicht nicht mehr matt. Klapp, Klapp, trommelan, Klapp, hop, Hof, Klapp, Wisch, so, Hof, Längs, durch, Kuss.